Ich finde es schön, dass meine Mama auch manchmal dabei ist und wir als Familie auch viel erleben. Also ich finde es richtig toll, dass sowas angeboten wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich nutze auch vieles davon aus. Da gab es das Spielennachmittag für Kinder, das fand ich auch gut. Das fand jeden Freitag statt. Da hat man dann auch die Möglichkeit gehabt, mit den Kindern zusammen zu spielen, die Zeit für die Kinder zu finden. Und sonst hat man ja im Alltag nicht diese Möglichkeit. Ich habe auch meinen Mann ein bisschen dazu angeregt, dass er auch an, an Geburt teilgenommen hat, weil er arbeitet ja voll, da hat er auch kaum Zeit. Und es war auch sehr schön, dass da auch eingeplant war, dass die Männer mit ihren Kindern was unternehmen konnten. Da war ja so ein Vater-Kind-Aktion und als sie zurückkamen, habe ich nur erfahren, die haben richtig viel Spaß gehabt.